Hier sind wir äh, vor einem ehemaligen Uni-Gebäude, äh, das von einem privaten Investor abgekauft wurde und seit mehreren Jahren äh, leer steht. Und äh, vor über einem Jahr gab es hier eine Hausbesetzung, um auf die Wohnpolitik und äh, die Situation von sozialen Zentren hier in Lüneburg aufmerksam zu machen. Und die, Gru die Gruppe, die das Haus besetzt hat, hat sich auch solidarisch mit äh, gezeigt und äh, es war Protest gegen die Wohnpolitik. und, und äh, Das Gebäude wurde in der Nacht besetzt. Es gab dann hier mit dir eine Mahnware. Hier. Es wurde von meinem Sondereinsatzkommando aus Hannover dann äh, am späten Nachmittag geräumt. Und zwei. Und zwei. Am gleichen Tag gab es eine Ratssitzung und es gab einen Dringlichkeitsantrag von der Partei Die Linke und eine Debatte über Wohnpolitik dadurch. Zwar hat man sich darüber unterhalten, ob es dringlich ist oder nicht. Und das wurde abgetan als, es ist doch nicht dringlich, man kann aus diesem Gebäude ja nichts machen, weil das gehört einem Investor und er hat schon konkrete Pläne, die Bauarbeiten gehen gleich los, so klang das in dieser Ratssitzung. Da sind wir ein Jahr später da, ist nichts passiert. Interessant auch war damals die lokale Zeitung, die hat, äh, große Überschrift gehabt äh, und dann äh, sowas äh, war die Rede von äh, reisenden Straftätern, die dieses Haus besetzt hätten. Ähm, natürlich überhaupt nicht belegt, Verstoß gegen Unschuldsvermutung, weil ähm, am Endeffekt ist ja niemand äh, für diese Hausbesetzung verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hat die Verfahren nach dem... § 172 der Strafprozessordnung eingestellt, das bedeutet, dass es keine Straftat war. Das heißt eigentlich, dass die Räumung auf wackeligen Füßen äh, stand. Ähm, in der Ratssitzung hat äh, der Oberbürgermeister hat persönlich äh, ein äh, Ratsherr von Die Linke angegriffen, äh, der hier anwesend war, bei der Mann war, aber ja gar nicht im Haus. Ähm, dieser Ratsherr war äh, in Gewahrsam genommen worden. In der Ratssitzung hat sich der Oberbürgermeister Ulrich Metke damals noch darüber lustig gemacht und er hat noch davon erzählt, dass zum Glück haben wir hier eine Polizei, die den Recht hat, äh, garantiert. Das Ergebnis ist, das war überhaupt nicht rechtheitlich, äh, weil eben äh, es war weder Haus Friedensburg noch war der Gewahrsam von äh, Christoph äh, rechtmäßig. Zu Recht, ich hoffe, Sie haben ein gutes Frühstück heute Morgen gehabt. Haben wir eine Polizei, die Rechtsstaatlichkeit garantiert und nicht, wie Sie hier sagen, Druck von der Straße. Hier im Einsatz waren auch rechte Polizisten, mindestens einer, den wir kennen. Er sitzt für die AfD im Stadtrat, das ist Herr Neumann. Und äh, er wurde in der Ratssitzung eben kritisiert und äh, die, der SPD-Bürgermeister hat den afd menschen verteidigt. Herr Kostama, Sie und Ihr Nachbar haben das Gleiche. Sie werfen mit Dreck auf Mitglieder des Rates und die Polizei. Und ich möchte mich dagegen verwahren, dass Sie so über unsere Polizei reden und Sie hier beschimpfen. Das genau, wir sind hier heute, um einfach darauf hinzuweisen, dass sich ein Jahr später sich immer noch nichts getan hat. Und das ist leider stillstand ist die Politik der Stadt Lüneburg. Äh, der Jut wird auch auseinandergenommen. Das ist ein Jugendzentrum. Äh, die Räumlichkeiten in der Innenstadt wurden gekündigt. Äh, das Kinderheim steht immer noch leer. Wir haben ja zu wenig öffentliche Flächen und öffentliche Gebäude. Ähm, ja, das liegt aber genau an der Politik der Stadt Lüneburg, die eben dafür sorgt, dass solche ähm, öffentlichen Gebäude Immobilien in in, aus öffentlicher Hand privatisiert werden. Ähm, es gibt so ein Bündnis in Lüneburg, das auch, also im Sommer, äh, letzten Sommer gab es nicht nur diese Hausbesitzung, das gab zwei Wochen später ein Recht auf Stadt Kemp, in Frommebach. in Frommebach, ist es auch ein Gebiet, äh, das ist ein Senkungsgebiet, mhm. eigentlich wäre es super zum Beispiel für einen Bauwagenplatz statt für Immobilien.